Super, ich freue mich, das wird bestimmt lustig. Ja, klar, hast ja recht. Ich können wir ja mal ein andermal mit den Jungs was machen, oder? Hi. hi hallo. Moment, erst alles Gute zum Geburtstag. Hi. hi. Alles hi. Gute. Hi. Hallo. Hi. Hi. Hi. hallo. Wollt ihr euch ich mit hinsetzen? Ja, gut. Das sieht echt gemütlich aus. <lacht> ja. habt ihr die Jungs da drüben am Baum gesehen? Genau oh. da gehören sie hin, oder? Ja. So schrecklich. Wir haben uns erst überlegt, ob wir rüber zu denen gehen wollen, aber wir haben uns für euch entschieden. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. So Wo feiert ja. ihr eigentlich heute Abend? Genau. Oh, Laila und ich haben was ganz tolles ja. für Jule geplant. Voll super. Wir oh, wollen oh, in der Stadt okay, shoppen mit Duschbädern und allem. Ah, ja, das, das wird, wird super cool. Pyjama-Party. Ja, nur heute. wir drei. Ah, okay. Und mhm. ihr wollt nicht irgendwie... Das ist echt cool. Bei Uwe in der Gartenstadt ja, also, ist es eine Riesenfeier. Und es ja. sind ein Haufen Leute eingeladen. Alkohol, umsonst. Richtig. <lacht> das wäre doch ja. sau cool, wenn wir da zusammen nicht? hingehen würden. Ja, nee, aber wir ja, haben nicht. jetzt eigentlich schon so viel geplant. Außerdem, ne? Du ja, hast ich habe ja. auch ein bisschen... Ein bisschen Alkohol haben wir auch für uns. Ja, also ja den könnt ihr schon. mitnehmen. Ja, kommt halt mit. Ja, die Party ja. ist echt cool. Kommt doch mit. Ja. Pyjama party Lieber pyjama party